Sie wussten gar nicht, dass diese kleine Frau, die 1989 so vehement den Aufbruch aus dem verrotteten System des Ostens vorantrieb, Künstlerin war, oder sie hatten es vergessen. Doch mit all ihren politischen Aktivitäten blieb Bärbel Bohley auch dann Künstlerin, als sie Pinsel, Feder und Stift aus der Hand gelegt hatte. Sie sah sich als Mitwirkende an der sozialen Plastik im Sinne von Josef Beuys und sagte, ich bin keine politische Künstlerin, ich bin ein politischer Mensch, der Kunst macht. Nun sind also nach 30 Jahren und 10 Jahren nach ihrem Tod viele ihrer grafischen und zeichnerischen Arbeiten in den Räumen der Galerie Pankow versammelt. Möglich wurde dies durch ihren Sohn Anselm Boley der ihren Nachlass hütet und nun vorsichtig öffnet. Danke, Anselm. Ich spreche hier als Künstlerin über die Werke der Künstlerin Bärbel Boley, die einst für mich bürgte, als ich in den Kreis der Berliner Künstlerinnen und Künstler aufgenommen werden wollte. Bärbel Bollays Bilder sind Menschenbilder. Porträts gibt es nur wenige. Es sind vor allem Köpfe die nur lose mit dem Blatt Papier verbunden, eine tiefe Gestimmtheit zeigen. Das Bild des Sohnes, mit zarten Kohlestrichen umrissen, schwebt fast im oberen Teil des Blattes. Der knorrige Kopf eines alten Mannes tritt aus feinen Federstrichen hervor, hat aber eine kräftige Portion Sepiatusche hinter die Ohren bekommen. Zwei ganz leicht nach rechts geneigte Frauenköpfe und ein wenig von uns abgewendete Oberkörper sind mit kräftigen Strichbündeln in die Fläche gebannt. Die Gesichter weiß aufgehellt, die Augen aber nur dunkle Flecken. Ihre Aktstudien umschreiben zunächst mit behutsamem Bleistift eine stehende oder sitzende oder liegende Position im Raum. Die Zeichnungen studieren zwar scheinbar nur weibliche Körper, deuten Gesichter an, aber sie berühren durch betonte Konturen und Strichverdichtungen auch innere Verfassungen. Der Ausdruck ist anders und intensiver, wenn bei einigen männlichen Akten Knie an den Körper heran und bis zum gesichtslosen Kopf hochgezogen sind. Die Silhouetten werden durch grobe Lasuren vom Grund abgehoben, sind betont und erscheinen wie Metaphern von Befindlichkeiten. Eine ganz ähnliche Wirkung geht von den zusammengekrümmt liegenden, zum Teil wie hingeworfen erscheinenden Körperbündeln auf dunkleren Papieren aus und von dem rücklingsliegenden Akt hinter Gittern, der keinen Halt zu finden scheint. Dies ist noch weiter zugespitzt in den Blättern mit weißen Körperfragmenten auf Transparentpapier, die in den schwarzen Grund gleichsam ertrinken. Bei all diesen Akten, wie auch bei den Bildern von dem Vogelkopf oder den Baumfragmenten, scheint es um Verbindungen zwischen äußerer Gestalt und inneren existenziellen Fragen zu gehen. Mit den Grafiken sucht Bärbel bolay nach anderen Zugängen zur eng umgrenzten und für sie persönlich zeitweise drakonisch umstellten Lebenswirklichkeit. Auch hier sehen wir dunkle, fast undifferenzierte, oft ganz schwarze menschliche Gestalten. Teilweise sind sie konfrontiert mit oder gar angefallen von Geiern. Ihre Erlebnisse im russischen Sargorsk verwandelt sie förmlich in Sinnbilder für Bedrängnisse jeglicher Art. In den großen Lithografien löschen schwarze Wolken und Farbschwaden winklige Formen, die mit dünnen Linien angedeuteten figürlichen Reste schließlich fast aus. Andererseits reißt sie mit spitzen Werkzeugen die Oberfläche von Druckplatten auf. In einigen ihrer Kaltnadelradierungen entsteht eine extreme Spannung zwischen den tiefschwarz schraffierten Flächen, die in die eng aneinander gedrängten oder voneinander abgewendeten Gruppen von Leibern eingeschrieben sind, einerseits und andererseits dem Umgebenden nichts. Ja? Bärbel Bohrlei lässt Engel vom Himmel fallen, aber sie bringt auch die Kraft auf, die in der Einzelhaftzelle gegangenen Schritte gegen die Verzweiflung auf Karton zu übertragen und wie einen Tanz erscheinen zu lassen. Dann schreibt sie im November 1989 gelassen, mit weißer Farbe auf schwarzes Papier, Manchmal ist Kunst abwesend. Später wird sich zeigen, dass sie damit diesen Teil ihrer künstlerischen Arbeit beendet hat. Hier schließt sich auch der Kreis dieser Ausstellung. Es war höchste Zeit, die Künstlerin Bärbel Bohley wieder ins Bewusstsein zu rücken. Bitte verdrängen Sie die vorgefertigten Bilder von Ihrer Person aus Kopf und Herz und lassen Sie sich ein, auf eine Begegnung mit Ihren Bildern. Vielen Dank.